Professor Lilly Rebbe deckt auf Excel und die verschwundene Null. Ich versuche jetzt schon so lange vor diese Telefonnummer auf eine Null zu bekommen. Das gleiche gilt für die Faxnummer. Aber es funktioniert nicht. Also, noch ein letzter Versuch. So, also Telefonnummer raus, zack. 0123, 3, 3 D 5 0123 bestätigen. Und die 0 ist wieder weg. Oh nein. Und da ist die Lösung. Zuerst die beiden Spalten auswählen. Das Problem ist nämlich, dass Excel hier grundsätzlich eine Zahl erkennt. Und... Eine 0 am Anfang einer Zahl funktioniert für Excel nicht. Also, was müssen wir tun? Nachdem wir die Spalten markiert haben, gehen wir unter dem Reiter Start auf Zahlen. Dort haben wir die Möglichkeit, die Formatierung der Zellen zu ändern. Und zwar auf Text. So, und wenn ich jetzt einfach mal alles leer mache. 0, 1, 2, 3, 3 mal die 5, 0, 1, 2, 3 und ich bestätige und die 0 bleibt stehen.